Hier ist der about you. Ja, ich, mein ganzes Team. Wir hoffen einfach, dass dieses Pferd ein ganz tolles Zuhause bekommt. Die Auktion selber ist ja erstmal, kann man nicht anders sagen, gewaltig gelaufen. About You überstrahlt natürlich alles, da konnte ja auch vorher keiner mit rechnen. Dass das so läuft und so viele Leute bereit sind, so viel Geld auszugeben für ein vierjähriges Pferd, ist gewaltig. Und eine Million sechshundertfünfzigtausend. Eins, zwei und eine Million zum so. aller aller aller Letzten, herzlichen Glückwunsch! Es macht immer wieder Spaß und Freude, wenn man sieht, was daraus wird nachher, was man geschaffen hat. Also der ist ein perfektes Pferd, erstmal beim Reiten alles perfekt, Schritt, Trab, Galopp, Rittigkeit, Temperament. Er wollte immer mitmachen, perfekten Körperbau und das Gleiche ist auch, wenn man ihn auf der Stallgasse hat, wenn man ihn in der Box hat, in der Besammlungsstation. Er passt immer auf einen auf. Er ist nie irgendwie äh, dominant, er ist immer vorsichtig, äh, ganz einfach. Also wir haben dann auch beim, beim, beim Fertigmachen stehen die Hengste bei uns auch neben den Stuten auf der Stallgasse, da wird keiner angebunden und das geht einfach so. Man hängt da ja schon dran, ich habe ihn ja auch selber weggebracht. Das wollten die Besitzer auch gerne, dass ich komme und äh, würde mir wünschen, dass er erstmal lange gesund bleibt. Dass er ein schönes Leben hat, dass er Reiter hat, was ich aber auch glaube, die, die sehr gefühlvoll sind und ihn in Ruhe ausbilden. Und dann wäre natürlich schön, wenn er nachher auch irgendwann mal vielleicht Olympiade geht oder so. Viele About You Fallen sehen auch genauso aus wie er. Ähm, und ach, das ist einfach, macht einfach Spaß, wenn man die sieht. Und wenn die auf einen zukommen, die gucken einen an und sind freundlich. Und äh, sind, das da versprechen mir sehr viel von.